Geruch digitalisieren mit elektronischen Nasen Es gibt bereits einige Ansätze zur Digitalisierung von Gerüchen, aber die Technologie ist noch nicht so weit fortgeschritten, dass sie alltagstauglich ist. Einige Forschungsprojekte arbeiten daran, Gerüche in digitale Daten umzuwandeln, indem sie chemische Sensoren und maschinelles Lernen verwenden. Diese Technologie wird als elektronische Nase bezeichnet und kann verwendet werden um verschiedene Gerüche zu identifizieren und zu klassifizieren, allerdings sind diese Geruchssensoren derzeit noch nicht in der Lage, alle möglichen Gerüche zu erkennen und zu unterscheiden. Es gibt auch Unternehmen, die an der Entwicklung von Geruchsgeneratoren arbeiten, die Gerüche auf Knopfdruck erzeugen können, diese Geräte verwenden in der Regel spezielle Chemikalien, um bestimmte Gerüche zu erzeugen, und können in der Lebensmittelindustrie oder in der Parfümherstellung eingesetzt werden. Obwohl es noch einige Herausforderungen gibt, ist es möglich, dass in Zukunft fortschrittlichere Technologien entwickelt werden, die es ermöglichen, Gerüche digital zu erfassen und wiederzugeben. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.